Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich eine ganz kuriose, ja, Spiel, will ich es fast behaupten. Und zwar hat sich einer von euch, ich habe leider vergessen, mir den Namen zu notieren, E.T. für den Game Boy Color gewünscht. Es gibt diverse E.T. Spiele und äh, auf den Game Boy Color und ich war mir nicht sicher, was da jetzt gemeint war. Und da bin ich über IT Digital Companion gestolpert. Das ist nun in den USA erschienen und Leute, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Art Organizer für den Game Boy Color im et style Was haben die Entwickler geraucht, um zu denken, dass das eine gute Idee wäre? Was? <lacht> Wunderbar, stellt euch vor, ihr seid in einem Geschäftsmeeting, großer Konferenz da, mit großen Tischen und vielen Anzugträgern und dann äh, besprecht ihr einen Nachfolgetermin, weil ihr euch wieder treffen wollt. Und anstatt das irgendwie in Outlook in den Kalender einzutragen oder sowas, zückt ihr euren Game Boy Color, startet ET Digital Companion und tragt das dann ein. Müsste ich eigentlich mal machen glaube ich aus prinzip aber ich würde sagen wir schauen einfach mal rein Was uns das ganze bringt was für features uns das bringt und wie die vor allem umgesetzt sind also äh, Welcome to your it digital companion the first thing we need is to set the date and time. Alles klar äh, Okay wir sollten einen kalender nutzen um Zeit äh, Ja also Ja. Ich glaube, okay, mit B geht man immer zurück anscheinend. Gucken, ob es überhaupt bis 2021 geht. So. Der Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ich nehme mir immer so ein bisschen im Voraus ein, ist der 6.10. So, die Zeit, ja, ne, passt irgendwie. Ah, okay. So, den ersten Namen. Soweit so spannend, deswegen kürze ich das hier gerade erstmal ab. Nein. Ah, okay, aber äh, immerhin, immerhin hat er Vorschläge aus einer Datenbank, was das alles sein könnte. Ne? So, Enter. What's your Last Name? Das ist der Panda natürlich. Aha. Aber die Musik ist schon sehr nervig, ne? Ich frage mich sowieso, warum ein Organizer unbedingt Musik haben muss. Wozu ein Middle Name? Nein, komm, Skip. Habe ich nicht. Wozu. Nickname? Habe ich nicht. Geburtstag. Was das für Sportarten? Also. Was ich überhaupt nicht mag? Machen wir mal Digits? Achso, bei meiner meine Telefonnummer? Nein, gebe ich es da nicht. Okay, bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Ähm, bin ich ein Junge? Ja. Adresse komm, Zipcode. <lacht> also ich, ich, ich, ich, frage, ich bin jetzt aber echt neugierig, wieso der jetzt meine Hobbys wissen wollte? Äh, eigentlich hätte ich das jetzt mal eingeben müssen, aber wie viel fragt der denn ab? State. Pet. Okay, das kann ich eingeben. Und zwar ist das der. Pinseln. Habt ihr wahrscheinlich schon ab und zu mal gesehen. Der Hund Pinsel ist aber auch geil. Der, der hat sogar äh, Polly, Pock und sowas. Ich pins. Ah, nee, pins ist ja meine Eingabe. Bin ich jetzt gerade echt verpeilt, dass er da sogar hat. Oh, Favorite Color. Ich habe das Gefühl, IT will mich stalken, oder? Will IT mich stalken? Skip. Meine Unlieblingsfarbe oder was? Food? Also, also ich gehe jetzt mal absichtlich alles durch. dann... Ich könnte das hier anscheinend auch ähm, einfach beenden. Ähm, wir werden jetzt einfach mal sehen, was für Verrücktheiten uns hier jetzt abgefragt werden. Grosses Food. Oh Gott, also Essen, was wir nicht mögen. Äh, was für Tiere ich mag. Was mein bester Freund ist oder wer? Äh, wo welche Schule? Wann mein erster Schultag ist? Was ist mein Alter? Was für Augenfarbe habe ich habe? Also also irgendwie favorite Band? Also der erste Name meiner Lieblingsschauspieler? Äh, äh, nach, nachnamen logischerweise. Und, und dann, dann, guck, guck da auch immer so ein bisschen gleich psychopathisch denn in die quasi Kamera, oder? Nicht? Oh nee, online bin ich nicht. Sorry. Was ist meine Lieblings-TV-Show? Was ich werden will? Mein Vater wieder heißt? Meine Mutter? Okay, time for fun. Ich dachte, den hatten wir schon. <lacht> Please call. Ah, okay, das ist anscheinend so der Sperrbildschirm quasi. Hey, wenn das hier verloren ist, dann bitte anrufen. Okay, was mache ich jetzt? Ich kann To-Do's machen wie zum Beispiel um, New so New Type kann ich hier eingeben äh, Entertainment okay das kann ich doch so Entertainment und zwar mache ich Humor komisch oder tut du ein Joke also ich, ich Setzt setz, mir setz, setz im Kalender, dass ich einen Witz erzählen muss? Ich hätte es eher. Was? Ich hätte ich das ist jetzt so eine Art. Ich finde mir etwas. Bei normaler Kalender gibt man noch hier ein. Zack, Termin. Ne, Oktober 6. Ich wollte jetzt ein Video machen. Was ich jetzt gerade mache oder schneiden noch gemacht habe, aber nicht, okay, das ist gut. Okay, also Print anscheinend äh, mit dem Gameboy Printer nehme ich mal an. Äh, to Do ist ja Bödels, Enter Friends Name, Complete About You, okay, das was ich alles übersprungen habe, weil Events. Columbus Day, okay, das ist natürlich Halloween und so weiter. Also also das, Messenger oder als, als Organizer ist das ziemlich. ähm. überflüssig, oder? Also, da, dafür, dass jetzt so viel abgefragt hat, wird mir jetzt ja aber erschreckend wenig geboten. Wie gut. Von mir wie gut. Kann ich down? Hat er noch was geschrieben? Nee. Aber. Warum dieses E.T. Branding? Wenn, wenn man so ein Organizer irgendwie... Okay, ich glaube, da gab es ja auch schon mal ähm, für, für den klassischen Gameboy den Versuch, was ich immer noch etwas sehr paradox finde, aber okay, ein neues Medium und sowas, die haben versucht, da sich neue Märkte zu erschließen. Okay. Aber wieso dieses E.T. Branding und dazu noch diese dudelige Nervmusik? Als, als ob, wenn ich einen Termin in meinen Kalender eintragen will, will ich keine Dudelmusik haben. Wenn ich Outlook auf der Arbeit aufmache, dann will ich nicht, dass da. und mir IT irgendwas sagt. Merke ich nicht. Das sind irgendwie Spiele oder sowas. Ich habe Messages, To-Dos und Events. Gibt hier noch mehr? Ah, okay. Das ist das Main-Menü. Das sieht nach Spielen aus. Cool stuff! Wir merken, wir sind in den 2000ern, wenn das cool stuff. Okay, was ist das? Games. Ah, wunderbar. Okay, ich spiel mal hier in das eine Game hier rein. Also Chinese scheint es doch etwas mehr Umfang zu geben. Okay. Okay, x ride Bike für Arme anscheinend. Aber auch so geil, die Soundeffekte sind original irgendwie aus den 80ern oder so, ne? Sehr geil. Aber... Ich dachte, hier wären irgendwie Hindernisse, wo ich gegenfahren kann oder sowas. Immerhin haben so ein paar kleine Spiele gedacht, aber ich, ich, ich verstehe sind immer noch nicht. Also, ähm, da er nach Schule gefragt wurde und sowas, ist ja auch da dann eher die Zielgruppe Kinder, logischerweise. Ne? Klar, äh, ist ja, bietet sich ja beim Gameboy an. Ich denke mal, kein Geschäftsmann, die, da gab es auch damals schon Blackberries, als das rauskam. Da wird sich kein ernsthafter Businessman mit einem Gameboy Color und e da. Okay. Aber. Was? Kann ich hier wieder zurück? Nee. Ich, ich muss noch eine Rolle spielen. Ähm, ich verstehe es nicht. Ist das fummelig? Und welches Kind hat damals jetzt unbedingt so ein Gameboy Color-Organisationsding irgendwie? Oder, Oder oder. Also es hat sich ja definitiv kein Kind gewünscht. Ähm, welche Eltern haben standen im Toys R Us vor dem Laden und haben gesagt, Jo, mein Kind braucht einen IT-Organizer für sein Game Boy Color. Das kriegt er zu Weihnachten. Komme ich jetzt raus? Okay, ich würde sagen, ich gucke auf die Uhr. Es gibt wahrscheinlich noch mehr so Minispiele, nehme ich mal an. Weil, wenn ihr wollt, kann ich ja mal ein getrenntes Video machen, wo ich einfach alle diese Minispiele mal anteste. Aber ich glaube, das wird alles so ungefähr auf dem Niveau sein. Also was für eine Kuriosität. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. <lacht> so, ich, bin, ich bin immer noch perplex. Was soll die Zielgruppe gewesen sein? Ich weiß es nicht. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, schönen Tag euch doch.